Es wäre echt toll, wenn hier mein Netzgerät wieder freigegeben werden würde. Weil daran hängt jetzt schon seit 72 Stunden mindestens. Der Kollege hier ist Alauen mit ein bisschen epsom -Salz vermischt. Und dann na, die Platten von den riesengroßen Batterien hier. Hier normalerweise 24 Ampere Stunden steht drauf. Und ja, die habe ich unterteilt in zwei solche Päckeln. Hier ist eins. Hier drüben das andere. Und hier habe ich die Platten richtig schön freigekratzt. Ja, und nimmt immer noch über 800 mA auf das Teil. Ja, wird mir erst ein bisschen zu bunt. Jetzt testen wir es mal ein bisschen. Das hier müsste eigentlich reichen. Und das machen wir als erstes und danach wollen wir mal gucken, wie der Innenwiderstand ist. Da tue ich mich mal nach der Anleitung vom 0815 mit Wurst halten. Mal schauen, was dabei unsere Batterie rauskommt. Dass wir wenigstens so ein paar Anhaltspunkte haben ne, für die Zahlenfreaks. Also rein theoretisch dürften wir dann, ne, wenn wir so um die 800 und der jetzt 72 Stunden dran hängt, müssten jetzt schon theoretisch 57 Amperestunden drin sein. Gut bei 2 Volt ungefähr. Ja. Da bleibt wirklich ungefähr bei 2 Volt, hoffe ich jedenfalls mal. Mal schauen, wohin die Voltzahl runtersackt, wenn wir hier abschalten. immer noch schön über 2 Volt. Ne? Ich noch nochmal ein. Das wird geladen. Mit 2,5 wird 2,5 Volt wird geladen ungefähr. Ne? Ja, okay. Nochmal ausschalten. Ja, so bei 2 Volt ungefähr ist es. Ne? 2,1, 2,2 Volt. Mhm. Klar, es pendelt sich langsam ein. Und so schaut er im Licht aus. Er hat keinen Muxer gemacht, während er geladen hat. Normalerweise hört man da ja immer irgend so ein Blubbern oder irgendwelche Knistergeräusche. Aber hier ist ein bisschen wärmer als die Umgebung. Also noch nicht noch nicht handwarm aber man merkt wärmer als sonst und ich glaube dass auch jawohl er dehnt sich ein bisschen auseinander ne? also so kommt mir das jetzt jedenfalls vor weil hier kommt jetzt schon das kristall durch mhm. ich glaube er sieht ein bisschen fetter aus als vorher aber nur marginal <lacht> So, mal noch, so 10 Minuten warten wir ungefähr nochmal, zehn ne? Minuten, Viertelstunde, und dann gucken wir mal, wohin sie es eingependelt hat. Dann starten wir. Jetzt haben wir lange genug gewartet. Das ist jetzt die stabile Voltzahl. Mal gucken, was er für einen Kurzschlussstrom hat. Hoch, krass, das hat geblitzt oder? Jawohl, Boah, krass, echt heftig. Er holt sich gleich wieder ordentlich. Aha. Na gut, die Einteilung hier habt ihr auf 30 Ampere war gestellt. Das waren doch bestimmt so 10, 15 Ampere. schlecht. So, der holte hier ist langsam wieder. Er ist schon bei 2,169 Volt. Ähm, Gerade eben habe ich die Werte hier hingeschrieben. Rechnen wir halt mal mit 2,168 Volt. Ist ja wurscht. Ne? So unser Lastwiderstand äh, 47,5 Ohm. Da habe ich durchgemessen. Hier steht bei 47 Ohm drauf, aber der MET-Wurst hat ja gesagt, ne? ich soll man so halbwegs genau machen. So, jetzt müssen wir den noch äh, unter Last messen, ja. also die Klemmspannung messen, werden wir hier unseren 47 Ohm Widerstand dran haben. Mal schauen, was er macht. Aha, okay, dann rechnen wir mit 2162, okay? Hm. Naja, ob das jetzt so aussagekräftig ist, 0,13 oben hat dann die als Innenwiderstand. Ja, so viel zu den Zahlen und den Akkus.